Ja, hallo, mein Name ist Thomas Hauptmann, ich bin Geschäftsführer und Mitgründer von Tutori.de. Das ist ein Online-Editor für OER. Gegenüber Lehrern sagen wir auch einfach nur Online-Editor, weil OER mhm. halt noch so ein Thema ist, was wir noch platzieren möchten. Wir möchten dazu beitragen. Deswegen kurz äh, zur Wiederholung, was ist Tutori eigentlich? Ähm, es ist so aufgebaut, dass man halt äh, keinen Text bearbeitet und mit, mit Cursor irgendwas schreibt und formatiert, sondern dass einzelne Drag-and-Drop-Bausteine mit verschiedenen Funktionen auf dem Blatt gezogen werden. Und mit Inhalt gefüllt werden. Es können Bilder sein, das können Textfragmente sein, das kann alles sein, was wir sozusagen in diesem Bausteinkasten anbieten. Und diese einzelnen Fragmente werden dann von den Personen, von den Urhebern entsprechend lizenziert und können, wenn alles auf dem Blatt lizenziert ist, auch veröffentlicht werden. Das heißt, unser Hauptfokus ist wirklich auf Dokumente, die in Zukunft auch interaktiv werden sollen. Im Nebenbei entsteht dadurch eine freiwillige Datenbank von OER, die hoch äh, individualisiert ist quasi und auch von jedem Nutzer, der auf Tutorial angemeldet ist, in dem Fall weiterentwickelt werden kann. Das heißt, man kann jedes Arbeitsblatt nehmen, entsprechend anpassen und äh, für seine eigene Klassensituation anpassen. Und äh, wie das in den letzten zwei Jahren gewesen ist, sind knapp zwei Jahre, wir sind im Februar 2016 gelauncht, möchte ich dann kurz ein paar Statistiken zeigen, äh, weil ich Statistiken so gerne mag. Ähm, <lacht> OER äh, wird tatsächlich von den Menschen, die sich bei Tutori registrieren, als ein ganz geringer Grund angegeben dafür, warum sie die Plattform eigentlich nutzen. Grund dafür kann sein, dass wir es nicht aktiv vermarkten ähm, und ein Stück weit steckt auch in rechtliche Sicherheit äh, des Bedürfnis dahin, Lizenzen zu verwenden, die vielleicht offen sind. Aber im Grunde sieht man dadurch, dass in der Masse sozusagen noch durchaus was getan werden müsste, um OER äh, breiter zu machen. Wir haben aktuell ca. 5300 Nutzer, Tendenz wachsend. Man sieht auch in den letzten drei Monaten, dass das grundsätzlich zugenommen hat. Ich muss mal kurz gucken. Eigentlich sind sie beiß gewesen, meine Folien. Tut mir leid, wenn es so ein bisschen von dem Kontrast her nicht passt. Lehrende sind tatsächlich die größte Gruppe von Personen, die sich bei uns anmelden, nicht gefolgt von Studierenden, Referendaren und auch ein bisschen Verwaltung ist dabei und von anderen Fachbereichen tatsächlich auch. Bei Fächern ist die größte Gruppe die Gruppe der Deutschlehrer, dicht gefolgt von Mathematik, Englisch und dann tut sich das weiterentwickeln, wie es halt typischerweise sich auch allgemein verteilt. Wie ist es aber nur mit den OER? Man sagt ja, die 90 regel von Nutzern im Internet, 90% konsumiert nur, 9% gestaltet mit und die 1% sind die Innovatoren wirklich. Bei uns ist es etwa ähnlich, 5% der Materialien sind tatsächlich öffentlich, der Rest ist im privaten Bereich. Zum Teil sind da sehr tolle Materialien dabei, die allerdings noch nicht veröffentlicht wurden. Ähm, zum Materialwachstum in den letzten äh, ja, anderthalb Jahren äh, es ist es so, dass man so ein bisschen die Sommerferien auch merkt. <lacht> da wird natürlich nicht so viel gemacht. Äh, Tendenz ist aber auch hier, sieht man in den letzten drei Monaten vor allen Dingen wieder, wo es losgeht, wiederum steigend. Ähm, die Anzahl der veröffentlichten Dokumente. Pro Nutzer äh, verteilt sich dermaßen, dass äh, wir haben wirklich diesen Outlier, äh, Nutzer, den man auch sehr leicht findet, äh, der schon über 350 Dokumente auf Tutorial veröffentlicht hat. Äh, danach kommen die nächsten, die halt äh, maximal 60 gemacht hat und so zieht sich das wie so ein Hockeystick durch, äh, was man halt eigentlich auch von Wikipedia kennt äh, und von typischen anderen äh, Plattformen in, in diese Richtung. Ich ähm, möchte kurz darstellen, welche Lizenzen auf öffentlichen Dokumenten verwendet wurden. Ähm, allen voran ist da die cc sa lizenz wahrscheinlich auch deswegen, weil wir halt Nutzer haben, die sehr viel Material machen äh, mit cc sa lizenz ähm, Erklärungsbedürftig ist auch diese ohne Lizenz äh, dieser große Bereich. Und zwar ist es deswegen, dass Tutori ähm, selbst bewertet, anhand eines kleinen Algorithmus, inwiefern ein Dokument, ein Dokument nicht an Lizenzbaustein, lizenzierungswürdig oder schutzfähig ist. Und es deswegen zur Mehrzahl äh, der Bausteine dazu kommt, dass die gar keine Lizenz brauchen, tatsächlich, weil die an sich nicht schutzbedürftig sind. Ähm, und daher ist dieser große Bereich ohne Lizenz auch nicht unpraktisch, weil das sind im Endeffekt Mini-Werke, die in Gemeinfreiheit bleiben. Und was auch sehr praktisch ist, weil dadurch kann ich natürlich sehr viel damit machen. Äh, Fachlich gesehen teilt sich das Material ähnlich auf, äh, wie bei äh, den Lehrern tatsächlich. Es gibt die meisten deutschen Materialien, ob schon es tatsächlich die Politiklehrer sind, die am aktivsten sind von den Lehrern, äh, die auf unserer Plattform sind, dicht gefolgt von Medienpädagogen, äh, aber auch von DATS und DAF-Lehrern. Und das war ein kurzer, kurzer Überblick. Äh, es gibt noch viel zu tun und wir freuen uns auf die nächsten Jahre. Vielen Dank.